Hallo und herzlich willkommen zum Screencast zum Programm Microsoft Word. Microsoft Word ist ein Textverarbeitungsprogramm, welches sich zum Erstellen, Bearbeiten und Formatieren von Texten eignet. Microsoft Word bietet darüber hinaus noch weitere vielfältige Funktionen. In diesem Screencast konzentrieren wir uns auf die grundlegendsten Funktionen des Programms. Um mit Microsoft Word zu arbeiten, benötigen Sie die entsprechende Anwendung auf Ihrem PC, welche Sie durch eine kostenpflichtige Lizenz erhalten. Öffnen Sie die Anwendung Microsoft Word auf Ihrem PC. Klicken Sie auf Leeres Dokument. Es erscheint eine leere Seite, auf welcher Sie einen Text eingeben können. Klicken Sie dazu in das Dokument und geben den gewünschten Text ein. Sie haben nun die Möglichkeit, über die Menüleiste das Geschriebene verschiedenartig zu formatieren. Zu den grundlegendsten Formatierungen gehören zum einen Schriftart und Schriftgröße. Bitte beachten Sie, dass vor Änderung einer Formatierung immer der zu formatierende Text markiert werden muss, sowie im Screencast zu sehen. Nachdem der Text markiert wurde, kann über die Menüleiste aus einer Reihe verschiedenartiger Schriftarten ausgewählt werden. Klicken Sie dazu mit Ihrer Maus auf den nach unten gerichteten Pfeil und wählen Sie eine beliebige Schriftart aus. Auf dieselbe Art kann außerdem die Schriftgröße verändert werden. Des Weiteren gibt es drei wichtige grundlegende Textformatierungen. Fett, Kursiv und Unterstrichen. Markieren Sie dazu wieder den zu formatierenden Text und klicken Sie entsprechend in der Menüleiste auf die passenden Symbole. Neben diesen Funktionen kann man außerdem die Schriftfarbe oder die Hintergrundfarbe des Textes verändern. Markieren Sie dazu wieder den Text, klicken Sie dann auf den kleinen Pfeil neben dem Symbol mit dem farbig unterstrichenen A in der Menüleiste und wählen eine beliebige Farbe aus, um die Textfarbe zu ändern. Auf den Pfeil neben dem farbig unterstrichenen Stift klicken Sie, um den Hintergrund des Textes zu ändern. Neben all diesen Funktionen kann auch die Textausrichtung formatiert werden. Markieren Sie dazu den Text und wählen in der Menüleiste aus den vier Optionen eine aus. Microsoft Word verfügt außerdem über eine Funktion der Rechtschreib- und Grammatikprüfung. Wird ein Wort falsch geschrieben, wird es rot bzw. blau bei grammatischen Fehlern unterstrichen. Wollen Sie eine Aufzählung vornehmen, so klicken Sie in der Menüleiste auf eins der Aufzählungssymbole. So können Sie zwischen normalen Aufzählungszeichen und eine Nummerierung wählen. Durch Klicken der Pfeilsymbole können weitere Konfigurationen der Aufzählung vorgenommen werden. Durch Drücken der Enter-Taste erscheint automatisch der nächste Aufzählungspunkt. Um Aufzählungen zu beenden, drücken Sie einfach die Rückstelltaste. Um auf einer neuen Seite weiterzuschreiben, können Sie entweder durch mehrmaliges Drücken der Enter-Taste eine neue Seite generieren oder in der Menüleiste unter Einfügen leere Seite auswählen. Bei dem Programm Microsoft Word können auch verschiedene Elemente eingefügt werden. Gehen Sie dazu zunächst in der Menüleiste auf Einfügen, um Ihre Optionen zu sehen. Es können nun beispielsweise Bilder, die sich auf Ihrem Endgerät befinden, verschiedenartige Formen oder Piktogramme in das Textfeld eingefügt werden. Wollen Sie zum Beispiel eine Form auswählen, Klicken Sie Formen an und es erscheint eine Auswahl. Wählen Sie die gewünschte Form per Mausklick aus. Es erscheint nun ein kreuzförmiger Cursor, mit dem Sie auf dem Textfeld die Form erstellen können, während Sie die Maus per Linksklick halten. Gefällt Ihnen die Form, lassen Sie die Maus los. Per Klick auf die Form kann diese in Ihrer Größe wieder durch Halten der linken Maustaste verändert werden. Durch Klick auf das eingefügte Element und den Reiter Formformat kann das Aussehen der Form zusätzlich konfiguriert werden. Eine Tabelle kann ebenfalls über den Reiter Einfügen unter Tabelle eingefügt werden. Durch einen Klick auf das Symbol können Sie das Tabellenraster auswählen und es erscheint eine Vorschau in Ihrem Textfeld. Durch Klick in das gewünschte Raster erscheint nun die Tabelle, in welche Sie einen beliebigen Text einfügen können. Über die Reiter Tabellenentwurf und Layout, welche durch Klicken auf die Tabelle erscheinen, kann diese beliebig weiter formatiert werden. Vergessen Sie am Ende nicht, Ihr Dokument zu speichern. Gehen Sie dazu auf Datei und gehen dann auf Speichern unter. Sie können nun einen Ordner auswählen, unter welchem die Datei auf Ihrem PC gespeichert werden soll. Alternativ können Sie auch unter Drucken die Datei ausdrucken. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Ausprobieren der Funktionen.